Herzlich Willkommen bei Mathis. Jetzt ich zeige dir heute einen Einblick in die Produktionsmechanikerlehre. Komm doch mit! Der Start von jedem Teil wird mit dem korrekten Einrichten der Maschine. In diesem Fall eine Dreibank. Wenn wir Produzieren werden Teile mit der Zeiss 3 d maschine ausgemessen und geschaut, ob in Massen stimmen und es eine hohe Qualität hat. Ein grosser Teil der Aktivität bei einem Produktionsmechaniker bei Firma Mattis ist das Produzieren von Teile. Dazu werden solche CNC-Maschinen von uns bedient. Teile werden später für die Werkzeuge zum Einsetzen von z.B. Hüftimplantaten gebraucht, aber auch Implantate werden direkt produziert. Nach dem Fräsen wird fertige fertige über zum Messen geben. Nachdem das fertige Teil übergeist wurde, tut man mit dem optischen Messgerät und dem Höhenmessgerät die letzten Mechmann und auswerten, ob sie gut sind. Haben wir dieses Interesse geweckt? Dann macht die Lehre für Mathis und profitiert von folgenden Vorteilen. Vom Leistungslohn, von 7 Wochen Ferien im ersten Lehrjahr, von 6 Wochen Ferien im zweiten Lehrjahr und wir sind direkt am Bahnhof. Bewegt mit uns die Zukunft! Tschüss! Tschüss. Tschüss.